Macher macht auch viele solche Sachen, ja kann man sagen, mittelalterliche Sachen. Ähm, das sind zum Beispiel solche Gürtel, die man auch zum Gewichtheben benutzt. Hier mit Hasenfell, mit Lamm, mit Wolf und äh, mit Hund, Hundefell. Also das ist besonders gut und äh, Lama. Lama und äh, Genau. Und er verkauft diese Sachen natürlich, ja, okay. natürlich. Striegen, ja, Tankerun, ja, Abza. Ah, das ist irgendwas äh, mit dem Schaf ich habe es nicht genau verstanden genau und äh, die Dinger kosten etwa 20, 22 Dollar, 25 Dollar hier genau und ich wollte einfach mal, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich ein Werbevideo drunter schreiben, ich wollte es einfach mal zeigen, was, was der Mann drauf hat. Ähm, ich, ja, hier hat er also seine Werkstatt. Ähm, und hier tut der Messer äh, auch schon, er selber hergestellt hat. Das ist also aus dem Federblattstahl, MB 200. Plus Ligierung, Chrom, Vanadium und Mangan dazu, also ist es ein, ein Kohlenstoffstahl, diese Messer hier. Er poliert die eben auf Spiegelpolitur, er macht Hasinuss, Walnuss, äh, Olive, was man halt möchte. Dann hat er hier, aus Horn, das ist ein Stahl der auch 60, 61 Härte hat. Ich habe jetzt nicht im Kopf ähm, genau wie der Stahl ist, aber auch ein Kohlenstoffstahl hier. Auskommen. Der hat echt auf, der Mann. Und, äh, ich würde mal ganz kurz was machen, dass ich das gegen das Licht halte. Dann seht ihr das, wenn ich das jetzt hier um die Sonne halte. Kann man das sehen? Das kann man nicht sehen. Also man kann, ich habe es, also auf der Kamera kommt es nicht rüber, aber man sieht ganz deutlich, wie hier der Erl bis hierhin steht Und den Erl hat er äh, so eingeschnitten und damit das Epoxy halt auch in den, in den Rillen noch zwischen. Ähm, er macht solche verschiedene ähm, Lederscheiben. Und für meinen Ikutz hat er so eine mit schwarz-grünem Leder gemacht. Und hier hinten ist auch so ein ganz großes Campknife. Muss ich auch mal unbedingt zeigen. Also der hat schon drauf, der Mann. Ja, es macht Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, weil er das alles halt in Handarbeit macht. Mhm. So, jetzt würde ich mich verabschieden von euch und sage Tschüss.